Agrarinitiativen – Frontalangriff auf unsere einheimische Landwirtschaft – zur Abstimmung vom 13. Juni 2021 Am 13. Juni 2021 wird das Schweizer Stimmvolk gleich über zwei Initiativen abstimmen, die sich mit der Landwirtschaft und Pestiziden beschäftigen. Es sind dies die sogenannte Trinkwasserinitiative und die Initiative für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide. Im ganzen Land warnen Landwirtschaftsbetriebe mit Plakaten, auf denen zweimal Nein zu den extremen Agrarinitiativen steht, vor einer Annahme dieser beiden Initiativen. Ihrer Meinung nach geht es bei diesen beiden Gesetzesvorlagen weit über die Themen Trinkwasser und Pflanzenschutzmittel hinaus. Sie sehen die Initiativen als Frontalangriff auf eine produzierende einheimische Landwirtschaft. Die Initiativen würden zwar berechtigte Themen wie Pflanzenschutz oder Einsatz von Antibiotika ansprechen. Die Gesetzestexte seien jedoch viel zu extrem und nicht zielführend. So würden die neuen Bestimmungen die einheimische Produktion erschweren bis verunmöglichen, sowie die Lebensmittel verteuern. Das Magazin Schweizer Zeit publizierte am 14. Mai 2021 ein Interview mit dem Landwirt und Nationalrat Marcel Dettling. Hören Sie folgend einen Auszug seiner Einschätzungen zu den beiden Initiativen. Frage der Schweizer Zeit: Was verlangt die Trinkwasserinitiative? Die Trinkwasserinitiative will Direktzahlungen an die Landwirtschaft davon abhängig machen, dass auf einem Bauernhof nur pestizidfreie Schädlingsbekämpfung stattfindet und dass das gesamte Futter für gehaltene Tiere auf dem eigenen Bauernhof produziert wird. Was resultiert aus dieser Forderung? Der Tierbestand müsste gegenüber heute schweizweit deutlich, etwa um einen Drittel, reduziert werden. Ich mit meinem Hof im Berggebiet werde auch von der verlangten Futtervorschrift massiv getroffen. Wir halten nebst Kühen auch Schafe und Hühner. Futter für die Hühner gedeiht in unserer Höhe nicht mehr. Uns ist nur Graswirtschaft möglich. Die Hühnerhaltung müsste aufgegeben werden. Schweizweit wäre die Hühnerhaltung in Frage gestellt. Die Konsumenten würden dadurch weit stärker als heute von Importprodukten abhängig, was Gesundheit und Umwelt weit stärker belasten würde. Und was verlangt die Pestizidfreie Initiative? Diese Initiative verbietet synthetische Pestizide generell, nicht nur bezüglich Landwirtschaftsprodukten aus der Schweiz. Auch für sämtliche Importerzeugnisse müsste pestizidfreie Produktion nachgewiesen werden. Was wären die Folgen? Der Anbau lebensnotwendiger Ernährungsgüter würde in der Schweiz um 30 bis 40 Prozent abgebaut werden. In der Schweiz wird der Pestizideinsatz heute akribisch kontrolliert. Für importierte Nahrungsmittel könnte niemals ebenbürtige Produktionskontrolle garantiert werden. Gelangen in der Schweizer Landwirtschaft bessere Anbaumethoden zur Anwendung als in anderen Ländern? Der Kassensturz hat im vergangenen Jahr Urin von Menschen untersucht. Von den 28 darin nachgewiesenen Wirkstoffen sind 21 in der Schweiz nicht erlaubt. Das heißt im Klartext... Sie wurden über die Einfuhr von Nahrungsmitteln importiert und gelangten so in die Gewässer. Was ist zu tun? Was für Konsequenzen drängen sich nach solchen Feststellungen auf? Das ist die wichtigste aller Fragen im Zusammenhang mit der Schädlingsbekämpfung. Und diese Frage ist durch uns Bauern im Nationalrat platziert worden. Wie kann der Anfall problematischer Abfallstoffe insgesamt deutlich verkleinert werden? Wir haben, auch im Blick auf die beiden untauglichen Initiativen, im Nationalrat durchgesetzt, dass in den nächsten Jahren der gesamte Anfall an problematischen Reststoffen zunächst einmal um 50% reduziert werden muss bis 2027. Danach wird man weitersehen müssen. Mit den beiden anti landwirtschafts erreichen wir keine Verbesserungen. Im Gegenteil, weil als Folge der Initiativen viel mehr Lebensmittel importiert werden müssen, werden neue bedrohliche Ursachen für zusätzliche Abgase geschaffen. Die Umweltbilanz dieser Initiativen kippt ins Negative. Soweit aus den Antworten von Dettling auf die Fragen des Magazins Schweizer Zeit. Marcel Dettling erklärte dann zum Schluss des Interviews noch seinen einfachen, praktischen Lösungsansatz. Produktion dort, wo auch die Konsumenten wohnen, das ist die umweltgerechte Lösung. Zumal einheimische Produktion hier in der Schweiz die Gesundheit der Konsumenten im Blickfeld auch kontrolliert und begleitet werden kann. Aus diesem Grund dränge sich ein klares Nein zu den beiden Initiativen auf.